Ja, Wir wollen die Region neugierig machen. Wir wollen die Region neugierig machen auf die Projekte, die in, ja, in Paderborn, beim Kreis Paderborn, bei der Stadt Bielefeld und bei der Stadt Delbrück laufen, gestartet sind oder die Projekte, die so kurz vor der Bewilligung sind, ähm, Ja, sodass kleinere Kommunen und die Region ähm, ja, sich dafür interessieren, äh, Fragen stellen, äh, auch mal kritische Anmerkungen äußern und sagen, ja, wie können wir, können wir das denn nutzen und dass sie uns somit Anregungen auch geben äh, für das Thema Transfer. Ja, für OWL, glaube ich, ist es wirklich so ein Startschuss. Es ist mit diesem Förderprogramm gestartet, aber uns war relativ schnell klar, das soll nach 2021 nicht aufhören. In OWL haben wir ja auch dieses Digitalboard gegründet, also so ein Steuerungsgremium, wo alle Kreise aus OWL vertreten sind. Dieses Gremium hat auch immer über alle Projekte entschieden, die sich dann auf den Weg nach Düsseldorf gemacht haben. Und in dem Gremium ist klar, also das geht weiter mit der Digitalisierung in OWL, mit den Themen E-Government und Smart City. Und da gibt es jetzt einen ganz konkreten Auftrag, auch an der Arbeitsgruppe da ein Konzept zu entwickeln und zu gucken, wie kann es weitergehen. Aber Einigkeit besteht. Wir sind jetzt nicht nur eine Zweckgemeinschaft für das Förderprogramm, sondern wir wollen darüber hinaus auch OWL stark machen und gemeinsam auf Suche nach Fördermitteln gehen und uns vernetzen und hier weitere Projekte starten. Also nutzen auf jeden Fall erstmal dieses Thema Vernetzung. Also jeder weiß von dem anderen, was, was passiert und äh, was sich in den verschiedenen äh, Dingen äh, entwickelt. Jetzt kann ich einmal für die Stadt Paderborn sprechen. Da gibt es zum Beispiel ein Mobilitätsnetzwerk mit Unternehmen, was sich gegründet hat, wo Unternehmen auch sagen, was können wir einbringen, beispielhaft jetzt in die Stadt Paderborn, um da Mobilität gemeinsam voranzubringen. Also eine ganz enge Kooperation mit der Wirtschaft. Wir versuchen ja auch Unternehmen einzubinden in die Projekte. Das ist nicht ganz einfach, aber ist uns in drei, vier Projekten gelungen, wo Unternehmen wirklich Partner sind. Also nicht einfach Dienstleister, sondern Partner. Und ja, ich glaube, wir brauchen von beiden Seiten den engen Draht. Als Verwaltung brauchen wir die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Aber auch Unternehmen brauchen immer, ich sage mal, eine Fläche, wo sie sich auch austoben können. Und ich glaube, das ist ein ganz besonderer Mehrwert, jetzt den Wirtschaft und Verwaltung voneinander gegenseitig haben können. Was den Bürger betrifft, ähm, ja, da geht es natürlich erstmal um diese äh, Themen wie äh, E-Government, ähm, dass ich bequem Dinge von zu Hause machen kann. Im Idealfall aber auch, dass ich merke, ich kann mit dem Auto, bin ich schneller unterwegs in Paderborn oder ich selber bin Radfahrerin, noch idealer, äh, der Radfahrer hat die grüne Welle. All das sind äh, Themen, die der Bürger dann hoffentlich zeitnah auch hier spüren wird.